So Leute, wir testen heute 100 Rabatt, weil der fleißige Kollege von ModCheck ähm, hat hier nämlich mal eine Frage gestellt unter unserem Nintendo Video und genau was 100 Rabatt ist, wie man sich da registriert und wie ihr gratis ähm, Produkte von Amazon bekommt, seht ihr in diesem Video, also bleibt dran, schaut euch den Trailer an und dann geht's weiter auf meinem Laptop Also Leute, hier ist das Video von was ich gesprochen habe und hier hat Mocek uns Mal kurz angucken, ach, ich habe halt ja nicht abonniert. Nicht. Nicht abonnieren hier, der hat gefragt oder sie hat gefragt: ähm, Hey, ich habe hier noch eine Website mit 100 Prozent Cashback-Angeboten gefunden. Ist leider, glaube ich, ohne Coupons. Wollte mal fragen, ob ihr die Seite für seriös haltet. Dann habe ich geantwortet, dass äh, wir leider noch nicht getestet haben, das aber vorhaben. Und das machen wir jetzt auch. Wir melden uns dafür erst einmal an. Mal schauen, hier steht es auch schon jetzt registrieren. Also es geht um die Seite 100rabatt.com, Amazon.de Produktrezensionsclub. Melden Sie sich kostenlos an und erhalten Sie bis zu 90% Rabatt für jede Bestellung bei Amazon. Wie kann ich loslegen? Also die Schritte: Für Sie ein Projekt, das Ihnen gefällt. Kaufen Sie das Produkt auf Amazon, zum Vollpreis reichen Sie die Bestellnummer ein, verwenden Sie das Produkt und verfassen Sie eine Produktrezension. Nachdem die Rezension verifiziert wurde, erhalten Sie Ihre Rückvergütung. Ja, so wie wir es schon kennen. Wir registrieren uns einmal mit unserer ähm, E-Mail-Adresse, wo Sie uns auch gerne schreiben könnt, was wir denn nun noch testen können. Äh, wie finde ich mein Amazon-Profil-URL? Also ich bin ganz normal auf Amazon gegangen, habe hier oben auf Jens Amazon geklickt und dann hier auf mein öffentliches Profil und habe dann die URL hier genommen, Mal schauen ob es passt. Ansonsten meine PayPal Adresse angegeben und natürlich äh, ein Passwort. Hier den Haken habe ich rausgenommen, dann klicke ich hier rauf. Ich bin kein Computer und hier erstelle einen neuen Account. Dann bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt passt. Bitte bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, der berühmte Double Opt-in-Prozess. Hier ist die E-Mail. Bitte verifizieren Sie Ihre 100 Rabattkonto. Ihr natürlich, Ihr 100 Rabattkonto. Hier auf den Link klicken. So, dann werden wir höchstwahrscheinlich wieder weitergeleitet. Ihr Konto wurde aktiviert. Auf Anmelden klicken. Ja dann gucken wir uns das einmal alles an, hier auf Home, das ist halt die Home-Seite und dann wollen wir mal gucken, was das hier so toll gibt. Also Kabel sehr viele, so also Aufladekabel, Masken, Stative, also auch alles äh, 100% Rabatt irgendwie. Soweit ich gesehen habe, wir gucken mal hier auf Angebote. Da können wir es bestimmt noch besser filtern. Genau ihre Interessen: Baumarkt, Bürobedarf, Küchenhaushalt, Wohnen. Na, Bekleidung nehmen wir auch noch dazu. Okay, kann bloß drei Kategorien angeben. Und dann lassen mal so täglich E-Mails zum Angebot erhalten. Nein, speichern. Die gespeichert wurden gespeichert, okadoki, soweit wie ich das jetzt überprüfen kann, gibt es sehr viele Produkte und tatsächlich auch ähm, sehr viele 100% Rabattprodukte, ich habe bis jetzt noch gar nichts gefunden, was denn nicht 100% rabattiert, ah hier, also gibt es auch Produkte, wo man ein bisschen bezahlen darf, Okay, gucken wir mal weiter, Bewertungen, hier steht neu, Aha, es ist hier ein Cashback und äh, man muss auch nicht bewerten, soweit ich das jetzt hier im Anschluss erhalten, Sie das Cashback, Sie müssen keine Bewertung verfassen, äh, Rezension verfassen. Dann haben wir hier oben noch den Reiter Rabatt. Mhm. Also gibt es Rabattierte, keine 100%. Das ist jetzt auch keine sehr große Auswahl. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt an meiner Filterung liegt am Anfang oder nicht. Wir haben sie sich davon bestellen, sie zum Vollpreis. Wir halten Rückvergütung. Sie müssen keine Rezension und kein Feedback hinterlassen. Mal gucken, ob das bei Angebot auch so steht. Okay, anscheinend nicht. Okay, dann haben wir hier noch Kontakt. Genau, kann man hier ist ein Kontaktfeld. Mal eine Frage stellen. Hier oben haben wir alles, was mein Konto persönlich betrifft. Gut. Also werden wir jetzt einfach mal was bestellen. Irgendwas Cooles am besten, damit ich damit auch was anfangen kann. Die Geburtstagskerzen: 24 Stück. Meine Freunde sind alle älter. Kann ich leider nichts anfangen. Ich habe auch keine Kinder. Alkoholtester, Polizei genau. You know. Ja, ey, oder? Ja, das machen wir jetzt. So, kein Couponcode. Wenn Sie Interesse an diesem Produkt haben, müssen Sie ihn dennoch regulär zum Vollpreis erwerben. Nachdem Sie das Produkt erhalten und eine Rezension verfasst haben, bekommen Sie 17 Euro Rückvergütung. Na dann äh, jetzt bewerben. Anfrage erfolgreich. Bitte erwerben Sie den Artikel und rechnen Sie innerhalb von zwei Stunden die Bestell-ID ein. Okay. Aber den finde ich doch bestimmt hier. Ah, hier. Bei meiner Rezensionsliste. Ähm, also genau. Kaufen wir den jetzt einmal. Den Alkoholtester. Also den Einkaufswagen, ganz normal wie immer, weiter zum Kaufabschluss. Jetzt kaufen. Und hier ist die Bestellnummer. Die kopiert ihr euch einmal. Dann geht ihr wieder zurück zu NAD Rabatt Und dann klickt ihr hier auf Besteller, die einreichen. Einfach nur einfügen, abschicken. Abgeschickt wird bestätigt. Rezension einreichen, Rückvergütung. Ja, jetzt muss ich hier ja warten, bis denn das Produkt bei mir angekommen ist. Dann werde ich es testen. Dann werde ich es rezensieren und dann werde ich hier Link zur Rezension einreichen. Hier dann die Rezension halt einreichen. Den Link kennen wir ja schon von Nutendo und dann sollte ich meine Rückvergütung bekommen. So, wie ihr gesehen habt, 100 Rabatt äh, scheint bisher seriös zu sein. Wir werden abwarten. Es wird jetzt wieder sicherlich, ich schätze mal, einen Monat dauern, bis es denn soweit ist. Das liegt aber auch daran, dass ich einfach eine faule Sau bin. Schöne Grüße nochmal an, den, ähm, an die lieben Kollegen von Mocek. Ja, also bisher bekommt 100 Rabatt, Man, also ich glaube den jetzt mal. Und glaubt, dass die seriös sind und alles, bis jetzt bekommen sie einfach 4 von 5 Sterne. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran. Und Leute, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und aber viel wichtiger ist, abonniert diesen Kanal. Weil, dann freue ich mich. Okay? Also abonnieren, Leute. Ciao.